Hallo und Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Hm, beim letzten Mal haben wir die wunderbare Phantom Galaxie gemacht und da einige coole äh, Missionen gemacht. Und da ist auch schon direkt der Risikokomet für diese Galaxie und da ist sogar noch ein geheimer Stern. Und ja, warum machen wir den nicht? Wieso denn nicht eigentlich? Ja, ähm, ich hoffe das Video kommt an dem Tag wo ich es aufnehme. Also, falls ihr das jetzt am, am ähm, Dienstag seht, am 10. September, wenn möglich, dann habe ich es geschafft, das Video noch am äh, Tag der Aufnahme hochzuladen. Wäre auf jeden Fall nice und ja, ich habe glaube ich im letzten Part erklärt, ähm, es gibt hier einen Kometen, wo man den Boss, glaube ich, nur mit einem Leben machen muss und ja, den können wir jetzt direkt machen, weil er schon freigeschaltet worden ist anscheinend. Und ich würde sagen, das ist einer der schwereren Sterne im gesamten Game, tatsächlich. Würde ich mal so behaupten. Weil einfach sehr viele Geschosse hier immer rumgehauen werden. Oh no. Ja, zwei Treffer habe ich mal gesetzt. Man muss halt genau aufpassen, weil, naja... Ich weiß gar nicht, ob er jetzt Münzen droppt, aber die würden mir halt eh nichts bringen, weil, naja, das bringen mir Münzen, wenn ich eben eh einem Treffer direkt tot bin. So, die erste Phase haben wir geschafft. Und jetzt geht er richtig ab. Und naja, das kann jetzt interessant werden, ob das was wirkt. Und ja, ich wollte mich einfach mal bedanken. Das äh, oder dass das euch einfach die Videos so gut gefallen, dass ihr sehr aktiv seid. Ähm, oh fuck, das war dumm. Oder eher gesagt unglücklich. Ähm, ja, ich wollte mich einfach bedanken. Es motiviert einen auch, bzw. es motiviert mich, ähm, einfach Videos weiter aufzunehmen. Es ist ja tatsächlich auch eine relativ große Arbeit. Es geht, es ist so ein Video zu machen, ist. Aufwand, aber es geht tatsächlich, keine Ahnung, so eine Stunde Aufwand pro Video insgesamt, mit allem drum und dran. Ähm also mit Aufnahme und allem drum und dran etwa, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Auf jeden Fall, Ach, verdammt. Auf jeden Fall, ähm ja, danke. Es motiviert mich wirklich die Videos aufzunehmen. Macht mir richtig Laune. Ich habe sehr, sehr viel geplant für die Zukunft tatsächlich und... Was hat mich jetzt getroffen? WTF? Hä? Was hat mich denn da getroffen? Also wenn ich dran denke, werde ich vielleicht eine, irgendwie eine Zeitlupe einhauen. Wenn ich dran denke. Okay, nächster Versuch. Ja, aber ich weiß... Hab mich der Buhu irgendwie getroffen mit der Explosion? Ich weiß es nicht. Ich, ich hinterfrag's. <lacht> oh Mann, das ist beim ersten Angriff direkt gestorben. Das ist irgendwie traurig. Ja, anders kann man es nicht beschreiben, es ist einfach traurig. Ähm, ja, bitte nicht immer mir die Sequenz zeigen, das wäre ganz cool eigentlich. Ich meine, ich kenne den Boss. Keine Ahnung, was das jetzt war. WTF. So, ist der andere Buche noch da? Dann können wir direkt den nächsten Angriff setzen. Ja, ähm, das ist eine gute Mauer geworden. Ähm, not bad. Ich glaube, das ist nicht ganz so, äh, gelungen. Ach oh, come on. Warum macht ihr das? Seid doch nicht so gemein, Buhus. Hört auf, euch gegeneinander zu tun. Wow. Das war gut. Hätte nicht gedacht, dass es ein Treffer werden könnte. Okay. Zweite Phase, Versuch 2. Vielleicht klappt es ja diesmal. Ich würde nicht ausschließen, dass ich wirklich äh, den ganzen Part für den Boss brauche. Falls ich das überhaupt schaffe. Vielleicht habe ich mir einen sehr sehr dummen äh, Stern ausgesucht. Für einen Part den ich eigentlich... Äh, heute noch... Online bringen möchte. Komm schon! Oh, das war knapp. Das hätte halt beinahe meinen Tod gebracht. Na toll, Oh nee, ich kann ja einfach hier lang laufen die musik ist einfach mega episch einfach bitte bitte, tötet mich nicht ich habe nur einen kleinen wunsch ich glaube ich habe einer seiner hände getötet kann das sein ich weiß nicht ob die äh, sich regenerieren ich bin mir da nicht sicher, aber es könnte mir helfen, auf jeden Fall ihn anzugreifen und jetzt ist er sogar frei. Komm schon! Nein! Habe ich ihn besiegt? Ich glaube, ich habe ihn besiegt, oder? Ja. Wow. Also, ich habe gesagt, das ist einer der schwersten Sterne im Spiel und es ist, glaube ich, ich glaube, in meinem allerersten, äh, 120 Sterne waren. Ist das sogar der Stern gewesen, den ich als allerletztes geholt habe, wenn ich mich nicht irre? Ich glaube, das war tatsächlich dieser Boss mit dem äh, äh, Risikokometen. <lacht> und jetzt schaffe ich das in sechs Minuten. Ähm, gut. Aber ich muss auch sagen, irgendwie ich habe das Spiel oft gespielt tatsächlich und ähm, anscheinend wird man auch tatsächlich ein, um einiges besser über die Jahre hinweg, äh, die man natürlich alles mögliche spielt. Und ich kenne natürlich auch so so Sachen, die bei diesem Boss schief gehen können. So, hier gibt es einen geheimen Stern. War das vielleicht hier auch wieder ein Weltraumabfall? Müllhalde, Stern, keine Ahnung. Ach, beim Buhu-Wettläufer. Okay. Ich bin... Boah. Warum boah, boah, boah, ist der Sound so kacke, ey? Äh, Habe ich gerade ey gesagt? Äh, ich muss ganz kurz was anpassen, Leute. Das ist wirklich... Das mache ich jetzt mitten in der Aufnahme. Das ist nicht so schlimm für euch, zum Glück. So. Und ähm, ja. Weiter geht's. Ah, okay. Ich, sehe, ich sehe, seh, äh, was ich machen muss. Bitte nicht töten. Okay. Dann gibt's hier einen Buhu-Wettläufer oder was? Uh! Oh, das ist einer der geilsten Sterne im Spiel. Äh, ist zwar nicht schwer, so, aber ich mag die Idee. Ähm. Ihr seht diese Plattformen. Und, ähm, auf den können wir gehen. Jetzt könnte man annehmen, ey, diese Plattformen, man könnte jetzt krass äh, die Wege entlang gehen. Ähm, es gibt aber tatsächlich in Mario Galaxy 2, glaube ich, ein ähnliches Level. Da unterscheidet es sich, glaube ich, aber weil man da Yoshi hat mit so einem Leucht, mit einer Leuchtfrucht. Und der Unterschied ist halt der, ähm, das hier sind keine Plattformen, die immer existieren. Diese Plattformen existieren nur, wenn sie auch sichtbar sind. Das heißt, ich könnte jetzt hier einfach... Wenn ich den Weg wüsste, könnte ich zwar da lang springen und so, aber ich würde halt runterfallen, weil... Naja, die Plattform in dem Moment nicht existiert. Und das finde ich tatsächlich sehr interessant, aber ich finde tatsächlich so eine geile Mischung daraus, sehr cool. Ähm, auch so Plattformen, die tatsächlich existieren und auch nicht. Äh, je nachdem, ob man sie sieht oder nicht. Aber ja, das war dennoch eine coole Idee, muss ich sagen. Ich, ich mochte die... Äh, Galaxie an sich. So, warte mal. Ich guck mal, ob ich euch das zeigen kann, dass das wirklich... ...dass das wirklich so ist, dass das ähm, sozusagen nicht existiert. Ja, ich bin gerade durch da durchgefallen, obwohl da ja eigentlich hier gerade auch ein Boden erschienen ist. So, danke für den Waterpils. Ich meine, ich habe ja nicht äh, genug. Also vielen, vielen Dank so und ich glaube wir sind schon beim stern oder ja ähm, ja ist jetzt nicht so schwer ich hatte es auch als minimal ich hatte es schon als ein bisschen schwerer in erinnerung ehrlich gesagt ähm, ja gut wie gesagt es, es wirkt so als ob es ein bisschen einfacher inzwischen für mich ist wie ist die, wie ist die mission oh, das will ich jetzt noch mal nachschauen ich meine, man kann diese Titel von diesen Geheimmissionen äh, sonst nicht einsehen. Die Zeit nutze ich jetzt auch gerne ein Part, um mir das anzugucken. Ähm. Schweben, das Stern im, im Rabenschwarz. Okay. Gut, der. Das ist halt so ein Name, den man eine Missionsname, den kennt man halt nicht, weil naja, den sieht man halt immer erst, wenn man den Stern eingesammelt hat. So, äh, Sterne können wir tatsächlich nichts mehr holen, das heißt heute geht es zu Bowser Juniors Schiffsfabrik. Ja, 23 Sterne bräuchten wir, wir haben jetzt schon fast das Doppelte. Weil wir tatsächlich sehr gute Arbeit geleistet haben. Und ja, Verjage Bowser Armada, ich glaube, das ist doch ähm, sehr eindeutig, was wir da machen müssen. Ich meine, wir, se wir sehen seine Armada schon. Und er hat. Alter, schade, ist eine ganze Flotte an. Wie mächtig. Aber keine Sorge, diese Armada, die wird hoffentlich bald einfach nur noch. Ja, Schutt und Asche sein. Das ist zumindest der Plan. Ob das was wird, ist so, naja, die andere Frage. The fuck? Wie hast du mich getroffen, du... The fuck? Mann, ich will einfach nur dahin und mir eine Münze von den Gegnern holen. Oh, und dann lass mich treffen. Naja. Lief nicht ganz so wie geplant. Ähm... Ah oh ja, okay. Hier kann man sich, glaube ich, auch irgendwo anders hinschießen. Ich bin mir nicht sicher. Kannte man sich dahin schießen. Ich probiere das mal aus. Ich glaube, das war so. Ich habe diesen Planeten noch Ich glaube, ich habe diesen Planeten noch nie betreten. Ich dachte eigentlich, es gab einen anderen Fahnenmast, an dem man springen kann. Aber nein, dieser Planet, der ist mir absolut fremd. Den habe ich noch nie gesehen. Wow, das ist aber krass, wenn man auch mal was Neues entdeckt, einfach so. Das ist cool. Ja, eigentlich schießt man sich hier an den Fahnenmast und äh, kann sich zum Not auch noch an diesem Sternengreifer da halten. So, Carmack, ähm, vielen, vielen Dank, dass du mich angreifst, aber ich habe so ehrlich gesagt keinen Bock. War das hier der Fall? Hm, nee. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich dafür Erinnerung habe. So, lass mich runter. Oh, Captain Toad. Was machst du denn hier? Ah, Mario, ist es nicht so weit. Mein Herz pocht so sehr, als wollte es zerreißen. Oh, uh, das, das klingt nicht gut, Toad. Soll ich dir einen Arzt vermitteln? Dr. Mario. Wir machen direkt Werbung für Mario. und kann er direkt äh, seine Patienten äh, Irgendwas verschreiben. Ich meine, ich meine, so muss man es ja machen. Ich meine, Mario rettet ja die Prinzessin, und er denkt sich so, Alter, Peach lässt sich schon wieder entführen. Und, und Bowser will das Universum einfach mal äh, übernehmen. Und ja, sein eigenes Sternimperium aufbauen Und wir denken so, ey, wir retten Peach, aber nebenbei kann ich ja einfach noch meinen, meinen geilen äh, Medikamente verkaufen. An die Leute. An die ganzen Toads. Weil, naja, die sind irgendwie dumm. Fuck, warum lass mich hier so oft treffen? Ich glaube, hier gibt es einen Trick, dass man hier irgendwie wo an irgendeiner Stelle einfach rumsteht. Kann die ganze Zeit auf diesem Ding und dann wird man nicht getroffen. Aber leider weiß ich nicht mehr genau, wo das war. Ja, Bar Junior, ah, da gibt es wohl nie auf. Da muss ich wohl eben persönlich Platz walzen. In den großen Stern haben willst, dann versucht auch ihn zu erbeuten. Das mache ich, und dafür bin ich ja hier. Ja, also, ich weiß nicht, wie, wie realistisch das ist, dass Mario wirklich hier seinen ganzen Kram verkaufen will äh, an Toads, die irgendwie Herzprobleme haben. Ähm, oder so. Ich, ich weiß es nicht, Mario. Ich würde mir auf jeden Fall Gedanken darüber machen, was du da, was du hier anstellst in deinem Abenteuer. Weil, naja, das ist vielleicht bedenklich. Ja, äh, war das schon? Ich dachte schon gerade, das sei der Boss gewesen. Ich weiß ja nicht. Ich bin ja überrascht, wie einfach manche Bosse hier waren tatsächlich. Jetzt hier bei Let's Play. Also, hätte ja sein können, dass ich wieder überrascht werde. Bam Nimm das. Oh, Kamek haben wir jetzt auch. Äh. Ich wollte Kamek nur töten. Oh, sorry für den Leck habe Kamek töten. Äh, ich habe Kamek nicht mal bemerkt, bevor ich den letzten äh, Panzer abgeschossen habe. Ja, ähm, sorry Kamek auf jeden Fall. Ich, ich weiß, du, du willst auch ein bisschen Beachtung erhalten, aber... Ähm, ja, sorry. Es, es war nicht böse gemeint. Es tut mir wirklich leid. Ich meine, ich, mein, ich habe Kamek ja schon ähm, am Anfang der Mission ignoriert auf einer der äh, Schiffe von der Armada. Und jetzt habe ich ihn beim Bosskampf auch ignoriert. Also hier ein... Hier äh, ein F bitte in die Kommentare für Carmack. Um ihn Respekt zu zollen, dafür, dass ich ihn ignoriert habe. Zweimal. In einer Mission. Ja, es tut mir wirklich leid. So, die Galaxie ist natürlich komplett. Und wir haben das Schlafzimmer freigestellt. Und wir können direkt schon in jedes jede Galaxie rangehen, weil wir so viele Sterne haben. Dank dir und deinen Freunden sind die Kuppeln des unteren Stockwerks nun alle angesprungen. Sobald die Maschinen im Maschinenraum im obersten Stockwerk wieder anspringen, wird die Sternenwarte des Kometen wieder als sternschiff fungieren können. Dann wirst du auch zum Zentrum des Universums reisen können, wo die dir kostbare Person auf dich wartet. Ja. Dann werden wir Peach befreit. Aber währenddessen, aber wir werden jetzt weiterhin erstmal unseren geilen Kram verkaufen, an also irgendwelche armen Toads. Wie gesagt, Dr. Mario muss auch Geld verdienen, während er irgendeine dumme Prinzessin rettet, die sich immer entführen lässt. Ja, ähm, im Maschinenraum können wir gehen. Äh, nicht mal Maschinenraum, in das Schlafzimmer. Wow. Und ja, da gibt es einige coole Missionen. Warte mal, ich will mal ganz kurz was, was ausprobieren. Hast du nicht irgendwas Besonderes zu sagen? Eine wie dir werde ich doch nicht mein Geheimnis verraten. Was hast du für ein Geheimnis? Ich, ich meine, ich, ich weiß dein Geheimnis, aber ähm, was hast du für ein Geheimnis? Ah, feindliche Basis entdeckt und wir messen unerhört große Mengen äh, Energie. Was treiben die da bloß? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, eine kleine Mission schaffen wir auf jeden Fall heute noch. M Machen wir diese hier? Das sind meistens mal sehr kurze Galaxien mit einem mit einer Aufgabe. Die sind immer super für, den Ende, für das Ende des Partes. Honigkraxe-Galaxie. Ja. Ähm, ist sehr interessant auf jeden Fall. Das kann ich euch versprechen. Kraxe zum Himmelbienen-Mario. Ähm, natürlich angelehnt an die Honigbienen... Äh, an das Honigbienen-Königreich. Das wir ganz, ganz, ganz, ganz am Anfang des Spiels gesehen haben in Part 2, Part 3. Und ähm, ja, jetzt dürfen wir mit Mario hier uns wie eine richtige Biene fühlen und hier an den ähm, Honigwaben hochklettern, um einen wunderbaren Stern zu sammeln. Ich glaube sogar, so eine ähnliche Passage nur in leichter gab es schon in der Honigbiene im Honigbienenkönig greift. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, ich, ich habe so eine Erinnerung, aber es kann sein, dass ich mich auch irre. Und uh, dass mich meine Ähm Erinnerungen ein bisschen trügen. Und ich tatsächlich einfach nur diese ein bisschen im Kopf habe. Ich weiß nicht. Ja. Ähm, wie gesagt, Lex und so. Ähm, naja. Kann ich leider nicht verhindern. Ähm, ich glaube, ich bin tot, oder? Lol. Okay. Da, da, da hatte ich verdammt viel Glück. Ähm, ja. Wie gesagt, Lex.. Bitte ich zu entschuldigen, dafür habt ihr halt eine wunderbare wunderbare Videoqualität. Es, es sieht wunderbar aus, wie gesagt. Ich denke, das ist ein guter Deal. Es macht das Spiel wirklich um Länge nochmal schöner zum Spielen, tatsächlich. Jo, und jetzt sind ja auf einmal äh, brennende. Sagen wir es in Kometen. Es ist, passt gut zu Galaxy, sagen wir es in Kometen. Äh, Kometen. Die uns töten. Tja, fuck. Ich bin heute dreimal gestorben schon. Ich glaube, das ist mehr als ein. Ist das so viel wie im gesamten Projekt zusammen? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob, äh, wie, viel, wie oft ich gestorben bin. Das müsste ich mal rausfinden. Ich meine, da könnte ich keine Ahnung, mehr so ein Deathcounter setzen. Das hätte ich vielleicht früher setzen sollen. Dann hätte ich mir das auch gemerkt. Ähm, ja. Auf jeden Fall, Kometen. Die sind. Ah, nicht so angenehm, habe ich gehört. Und dementsprechend haben sie uns auch gerade getötet. Sie mögen uns nicht. Oh, ganz viele Sternteile die können wir gut gebrauchen für später. Und, ähm. Alter, 100, 100 Sternteile jetzt schon in dem Level. Oh, und wir haben hier unsere, ähm, käfer Käfergegner, unsere Mistkäfergegner, die wir schon aus dem Holy Königreich, ähm, gewaltsam verdrängt haben. Sehr gewaltsam, mit dem wir einfach ihre Königin einfach zerstampft haben und ihre Kinder. Ähm. Es, es, es ist nicht böse gemeint, aber sorry, es, es war notwendig. Und ich höre schon den Stern. Oh fuck! Ich muss ganz kurz aufladen wieder. Ja, aber kein allzu schwerer Stern natürlich. Aber eine nette, eine nette kleine Galaxie tatsächlich. Sehr, sehr schön. Und wir haben tatsächlich sehr, sehr viel jetzt offen stehen. Vier, äh, vier ganze Galaxien haben wir jetzt hier offen stehen. Plus eventuell noch Lumas, falls einer erscheint. Nee. Warte, kann man nicht, glaube ich, mit dem hier reden immer in jedem Raum? Ich glaube, da kann man immer hier die. Ja, da kann man es mal einsehen. Muss man nicht überhingehen Oh, hier haben wir auch eine Liste mit den Sternen. Auch hier die Galaxien, die man komplett geschafft hat, die haben dann einen, eine, eine Krone, wie wir sie kennen. Ich glaube, die sind hier auch sogar. Nee. Phantom Galaxie? Warum sind die in der gleichen Farbe, wenn die aus anderen. aus anderen Kuppeln sind? Ich muss das nicht verstehen, wie das jetzt geordnet ist. Also das hier sind ja.. Ähm, die Bowser-Level und das ist irgendwie so alles Kleines. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt entschieden wird. Keine Ahnung, das sind vielleicht so die kleinen Galaxien. Das sind so Bowser-Kram und das sind so diese krass großen Galaxien, die wir ja in jeder Kuppel haben. Das sind ja meistens zwei große Galaxien in jeder Kuppel. Das wird sogar hinkommen, weil wir drei Kuppeln schon angeschaut haben und jetzt sechs Stück haben. Ja. also auf jeden Fall sehr interessant. Ähm... Vier neue Galaxien, die wir uns ab dem nächsten Part weiterhin anschauen können. Hier im äh, Schlafzimmer in der Kuppel. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich tatsächlich über einen netten Kommentar freuen und über ein Like und ja, einfach um zu sehen, dass es euch äh, gefällt und ich hoffe, ich kriege diesen Part noch am äh, selben Tag hochgeladen, damit ihr den auch sehen könnt. Ja, auf jeden Fall, ich sage bis dann euer Rocky. Bis zum nächsten Mal, bis Mario Galaxy wieder erscheint. Das ist nur... Seltsame Abmoderation. <lacht> ciao, Leute. Ja, Mario, Mario will aufschlafen, also ciao. <lacht>